Das ist Teil 4 des Freunde fürs Leben Bartalks mit Paula Schwarz und der heißt Gesichtsgymnastik. Ich nenne den Begriff und du machst ein Gesicht dazu. Der erste Begriff ist fasziniert. So. Okay, ängstlich. Den hier, oder den so ist auch gut ja. sich selber beschützen ja. Begriff Nummer drei ist äh, Stolz ähm. ja. Superhero ja. zufrieden ähm. aufgeregt mhm. Traurig, uh. erschöpft und voller Tatendrang. Genau, losziehen und gleich wieder was machen. Ja. Vielen Dank, Paula Schwarz. Danke, Markus Kafka.